Da wir Chapter 2 noch nicht abschließen können, da uns eine Ability fehlt, gehen wir nun hier weiter in dieses Tor zu Chapter 3. Denn dort werden wir eine Ability bekommen, womit wir Chapter 2 durchspielen können. Habe ich mir so erzählen lassen. Und das ist ein sehr nettes Schiff hier auf jeden Fall. Ach, schau mal an. Chapter 3 spielt hier in dem Startraum. Hier, wo man... <lacht> wo Head Kid am Schlafen ist normalerweise. Übrigens... Das wurde mir im Nachhinein erzählt. Hier gibt es scheinbar ein Easter Egg. Wenn man hier lang genug irgendwie. Ja, hier in den Kissen rumschwimmen ist, dann hört man irgendwie im Hintergrund solche Gesch so irgendwie Geschrei oder sowas. Bin mir da auch nicht sicher. Für die Leute, die sich da auskennen. Ihr könnt es in meinen Kommentaren da lassen. Hier haben wir Toy Freddy. Und hier haben wir. Nächste Welt! Gehypt, Let's go! Kapitel 3: Subcon Wald. Vertragliche Verpflichtungen. Hey, möchtest du dass ich unterzeichnen? Äh, wofür ist denn das? Ach, du weißt schon. Nur für deine Seele. Hm, krieg ich dafür eine Uhr? Dann äh, würde ich ja sagen. Wer würde das nicht? Hm. Interesting. Subconwald. Okay, kann ich hier... Ja, ich kann hier stehen. Ich kann hier hochklettern auf diesem Baumhaus, schätze ich. Ja, das ist doch ganz nett hier, oder? Ja, das, das ist doch ganz nett. Okay, dann gehen wir mal nach ganz oben. Ah, schöne Pilze am Leuchten. Wow, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, das wollen wir nicht. Wir werden hier schon eingeladen. Irgendwie hat nämlich das ein klein bisschen... mensch wieder da gab es auch so einen Wald. Okay, das ist schon ein bisschen vage mit so einem Wald, aber ihr wisst, was ich meine. Nein! No! Keep out! Okay. Wir wollen uns hier nicht haben. Trotzdem sind wir nun mal hier. Denn ich rieche, dass sich hier Uhren befinden. Und warum leuchtest du so? Ich meine, okay, du bist eine Laterne, aber du leuchtest schon anders als die anderen irgendwie. Du leuchtest heller als andere Baby. So, das versuchen wir es nochmal hier oben. Diesmal nicht runterfallen. Wir sehen uns gleich wieder. Bonk. Bonk. Bonk. Kann ich hier stehen? Ja. Okay. Oh Gott, es geht noch weiter nach oben? Wie komme ich denn da hoch? Seht ihr das? Ah, hier kann man stehen. Okay. Und dann kann man hier hochklettern. Nicht mehr weit, Kleine. Habe ich es dann noch ganz oben geschafft? Oder, oder was meint er? Passiert irgendwas? Ich dachte, er sagt jetzt so, geh nicht weiter. Und was ist, wenn ich weitergehen will? Wow. Das wäre sehr schmerzhaft, wenn ich hier runterfallen würde. Oh, oh. Naja, ich habe ja, ich habe ja einen, ähm, wie heißt denn das? So ein Anstecker. Den hier, mit der Ability, dass ich kein Fall Damage nehme. Und das ist eigentlich bisher immer ziemlich nützlich gewesen. Aber natürlich hat er trotzdem einen Punkt, dass wir hier aufpassen sollen. Gepriesen seiner Double haben, sage ich mal an der Stelle. Äh, hier kann ich stehen? Hä? Hey. Gott. Los, kleiner Dino, du schaffst das. Okay. Ich glaube, wir sind oben. Kann das sein? Gott, wo führt mich das hin? Ist das eine Bonusmission oder sowas? Am Ende ist das für ein, ähm, für ein Subspace, das wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Für so einen äh, Zeitriss. Das wär's doch. Wenn ich jetzt hier hochgehe und dann ist hier nichts, weil es erst später ist. Doch, hier ist ein Geschenk! Take a high-achievement! Ein Schatz! Ein UFO! Hm, nice! Äh, ja, wie komme ich jetzt hier runter? Ich schätze, es gibt nur eine, einen Weg, das herauszufinden. Ah! Aufgeplatscht und alles aufgeprallt. Aua. Young One. humble Okay, ich kann mal schauen. Ich habe 200. Ne, das kostet 200. Ähm, du stirbst so also einen Treffer. Nur für die Mutigen. Niemals wegen des Hechtsprungs an Wänden abprallen. Erlaubt dir, einen weiteren Anstecker auszurüsten. Ja, gut, ist ja alles jetzt nicht wirklich hilfreich im Moment. Nicht wirklich interessant. Aha. Hey, bleib stehen! Bam! Hä? Hm? Bam! Nein, das war eine Falle! Äh. Lass mich raus hier, verdammt! Hallo? Ihr wart da? Äh. Was war das? Ich muss ja raus! Ich muss ja raus! was kommt auf mich zu Ah, oh, ich hab's rausgeschafft. Doch nicht, ich wurde rausgelassen. das ist ein bisschen verdächtig, meinst du nicht? Er will, dass wir sein äh, hirnloser Untertane werden. Aber was, wenn ich einfach gehe? Ich kann nicht gehen. Er will unbedingt, dass die ich... geil, ich hab nicht gefunden. Nee. Bike ist unsichtbar. Whee, whee, whee. Okay, lass was. Ja, also. Entweder er frisst uns auf, unsere Seele, und schmeißt unseren leblosen Körper weg, oder wir arbeiten für ihn. Also ich glaube, da gibt's äh, nur eine richtige Lösung. Ab in den Mund! Nein, <lacht> Spaß. Okay, Vertrag! Säubere den Zapcon-Brunnen. Finde das Subcon dorf töte alle Geister und säubere den Zapcon-Brunnen. Fangen Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 1, Akt 2. Ich werde folgende Geisel nehmen. Your Soul. Aber behalte alles, was du auf deinem Weg findest. Science. Ja, hier kann man es sich noch mal anschauen. Science. Ah, ich kann es auch ablehnen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich ablehne. Gutes Argument. Aber weißt du was? ist sag trotzdem Nein. Warte, was passiert, wenn man die ganze Zeit Nein sagt? Ich entschreib nicht. Nö. No. Nö. No. Warte, ich, ich Oh mein, stirbt wirklich! <lacht> oh nein, game over, Leute! Oh nein, game over! Ernsthaft? Die Mission geht einfach von vorne los, aber ich habe alles eingesammelt da oben, ne? Ich, ich, ich hoffe mal, dass eingesammelt zählt. Ähm, ja, machen wir einfach bis zu dem Punkt von gerade. Dann wieder von vorne los. So, warte, was ist das hier eigentlich? Nix. Okay. Ja, bis gleich. Okay. Okay, ich unterschreibe. Das ist mein Name. Seal the Deal, wieder DLC. fühlt sich außerordentlich leer von innen an. Das, ja, das, das kann man so beschreiben, ja. Okay, okay. Okay, gut. Ich bin so ich bin so leer. <lacht> genau, hier ist unser Contract. Wir haben drei Missionen und die Missionen lauten ein Dorf finden, Geister töten und den Brunnen säubern. Warum auch immer, aber ja, das sind unsere Missionen und ähm, ich weiß nicht genau, wer mit den Geistern gemeint ist. Ich schätze mal, ich dachte an die, aber nee, ich kann die nicht schlagen. Na gut, schauen wir uns jetzt mal um. Jetzt können wir uns ja umschauen. Jetzt haben wir das Kapitel ja freigeschaltet. Und die können wir uns hinsetzen. Ein bisschen entspannen. Kurz die Situation genießen. Ah ja. Meine Seele wurde mal wieder verkauft. Ah, letztes Mal beim Teufel und jetzt. Jetzt bei diesem skurrilen Typen. Ja. Was mache ich denn bei meinem Leben? Hm, ich glaube, ich sollte mal Like da lassen. Okay. Genug nachgedacht. Und hier kann man nicht durch. Nee, ist einfach Wand alles. Also es tut einem noch nicht weh. Ist einfach Wand. Was steht da? Rest in Rip. <lacht> Rest in Rip. Finde ich super. Oder oder auch Rip in Peace ist auch genauso gut. Was bist du denn hier eigentlich? Was bist du denn für einer? Das ist aber kein Spiel für Kinder jetzt? Das ist ein bisschen gruselig, du. Hat sein Auge was, ha? Huh? Was bist du denn? Ja. Apfel. Nimm dir mal mit, ne? Danke. Danke. Danke. Da Danke. Hm? Kann ich ihn schlagen? Nee. Hier geht's noch nicht weiter. Die Brücke erinnert mich ein bisschen an äh, Wind Waker. Vor allem mit dieser unsichtbaren Wand hier. <lacht> Ja, er halt, ne? ja, ja, Fruchtfleisch halt, ne? Was bist du denn hier? Ich erkenne es nicht. Was soll es darstellen? Ach so, da fehlt der Kopf. Ah. Hi, Foxy. Ist hier, ist hier, ähm... Greatest Day von FNAF? Hat ihr alle von der Party eingeladen? Ja, ich lasse euch mal Party machen. Ich gucke jetzt mal weiter um. Hier sind sehr viele Leute begraben worden. Wahrscheinlich die ganzen Leute, die er... Äh, getötet hat. Hier liegen deren deren Körper einfach rum. Drei Typen sind hier auf dem Weg. Okay. Grabraub zahlt sich aus. Echt? Dann machen wir das mal. Wir haben ja unseren hübschen neuen äh, Hexenhut. Und das stimmt, man kriegt ja auch was davon. Bam. Bam. Ja, ein bisschen Money, aber ihr wisst, ich bin sehr pleite im Moment, deshalb kann ich das sehr gut gebrauchen, das ganze Money, was ich hier finden kann. Bram bram bram bram bram, ich brauche super viel. Und äh, ja, deshalb ein bisschen Grabstände reinmachen. Ne? Ich empfehle euch das nicht im um Real life zu machen, aber in dem Spiel ist es in Ordnung. Hier kriegt man dafür Geld. Im Real life kommt man dafür in den Knast und äh, hier kriegt man Geld. Tududu. Gute Werte, die das Spiel auf jeden Fall Weiterreicht Ach guck mal, die Dinger, die spawnen gar nicht, die bleiben für immer Da hinten geht was ab Drei Fuchse, Füchse, die irgendwie rumtanzen Ich hab das Dorf gefunden! Yes, ein in meiner Seele gehört wieder mir Theoretisch halt, aber ich krieg's halt noch nicht Okay, Geister töten und Zapkanbrunnen äh, säubern. Das fehlt noch. Okay, dann sprinten wir mal hier hin und her und schauen uns noch mal den Rest des Waldes an. <lacht> Hi, Kumpel. Ja. ja! Was? Wo? Was Okay, das ist bestimmt so eine bounce oder so, was ich da machen kann. Ich lass es lieber mal. Oh, gibt es dann noch mehr zum Grabschändern. Ja, dann let's go! Let's go! Sign me up! Du, du, du, du, du, bam! Du, du, du, du. Was bist du denn hier? Bist du ein Art Totenkopf? Nimm mich mal mit, ne? Bam! Boah, Ne, leider kann ich den nicht mitnehmen, auch wenn er cool aussieht. Bist du lieb? Oh, das ist böse! Okay. Die Schooltoner ist böse. Bam! Vertraut niemals Spinnen, die sind immer böse. Immer böse. Du, du, du, du, du. Oh, wo sind die ganzen, ja, Kirschen, Äpfel, was auch immer? Wo, wo sind die? Wer will die haben? Fragen über Fragen. Und da ist ein, das ist ein Gemälde. Ba, da, ba, ba, da, ba. Komm ich da rein? Schaut mal! Von wem das, das Gesicht ist. Von dem Dude, wo wir mal die, die äh, ja, die Upgrades kaufen. Hm, vielleicht kommt er von hier? Müsste aber jetzt nicht, wie ich da reinkomme. Na gut, dann lassen wir es das für später. Vielleicht kriegen wir später eine Antwort auf diese Frage. Und jetzt kommen wir erstmal hier hoch. Denn da oben ist... Noch ein Schatz, Eine ne Kuh! <lacht> Hä, die Kuh passt doch perfekt zum, ähm... Zum UFO. Ne? Oh, hier ist auch was. Irgendwie können wir doch Flammenwurf einsetzen, habe ich das Gefühl. Hm. Können wir das hier nass machen und dann so einen Superjump machen? Ah, ne, falsches Spiel. Naja, egal. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin komplett vom Weg abgekommen. Naja, Erkundung kann nicht schaden, ne? Erkundung kann. Nicht. Schade, hier ist auch wieder sowas. Aber ich krieg das wieder nicht auf, oder? Nö. Sieht so aus, aber geht nicht. Äh. Nee. Nee, wirklich nicht. Die incredibly annoying spirits in vielleicht können die uns ja helfen, dadurch zu kommen durch das Eis. zu How adorable. <lacht> Rechts der Mafia, Dude, sich es jetzt. Oh, ich werde sie suffern lassen. Anyways, work, This vacation, and I'm Wer bist du, dass mich Trooper nennst, Bowser? Naja. Was soll's? Ja, da sind immer noch die gleichen... Ah ne, hast du nicht... Halte X gedrückt für eine Laserattacke? attacke uh. uh! Ja, darauf sollten wir sparen. Definitiv, das würde sich lohnen. Was hast das eigentlich für ein Strahl? Tut er weh? Nö, nee, ist einfach nur so ein Strahl. Und Hallöchen da oben. Seid ihr böse oder seid ihr einfach lieb? Ich hoffe, ihr seid lieb und tut mir nichts. Kann ich da rein? wissen ist denn das? Die Eule! Huh? Was zum. Hey Leute, schaut euch mal ein neues Gemälde an. Voll cool, oder? Wieso kann ich das jetzt mitnehmen? Wo, wo ist es jetzt? Äh. Oh, oh, okay? What? Hey Jungs. Oh, die wollen die Gemälde. Wir wollen <lacht> Yay. Fühl ich. Ich mag dann aussehen, sie cool aus. Do. Can you help us? Sure. Sagst du das gleiche? Ja, okay, die sagen alles das gleiche. Okay, habt sie gehört, Freunde. We want to die! Die wollen die Bilder haben, vier Stück an der Zahl, damit sie das Ja, das, das Lagerfeuer, ja, ja, damit es mehr brennt. Mehr Brennstoff. Das heißt, hier sind Seelen drin. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist hier. Ein Gemälde mit einer Eule. Bitteschön. Jetzt brennen wir die ganzen Seelen ja ab. Ich meine, sonst würde meine eigene Seele brennen, und das will ich ja nicht. Lieber brenne ich die Seelen von anderen ähm, Unschuldigen ab. Warum ja. ist Sackgasse? Aber wo bin ich denn jetzt hier auf einmal gelandet? Hm? Ich tropfe? Okay. Du, du, du, du, du, du, du, du, okay, hier geht es hier geht's erst Chapter 2 weiter, denke ich mal. Hm. Vielleicht kannst du mit denen das Eis brechen? Ja, wie denn? Ich kann die noch nicht mitnehmen oder vielleicht kann ich danach. So, um mit diesen Einwohnern zu reden. Gib deinen Körper an dieses verärgerten Geiste, Kleine. Nee. Ich gebe doch meinen Körper nicht ab. Sowas tut HeadKid nicht. Auf keinen Fall. Was wir tun, ist... einen Weg finden... ...die Gemälde alle rauszubekommen. Hier ist kein Gemälde. Wo waren nochmal eins? Hier ist eins... ...aber da kommen wir halt nicht ran. Ne, da gibt es keine Möglichkeit ranzukommen. Zumindest im Moment für uns. Also, als ich die Mission ausgewählt habe, stand nicht. Man kann die eventuell noch nicht schaffen. Also muss man sie jetzt schaffen können. Okay, kann ich rein? Ich oder nur leider nichts. Äh. Hab ich da hab ich irgendwas. Hallo? Okay, dann halt nicht. <lacht> Hä? Habt ihr ja. Hier, hier seid halt noch ein Bild, ne? Ja. <lacht> you come with me. <lacht> Warte. Come with me. mir. Ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha hab ich verdient. Was haben wir denn hier schönes? Ein Eishutgarn! Ganz nett, nett, nett. Uh, wo führt mich denn das hier hin? Oh, ich schaff's noch gar nicht, oder? Doch, schaffe ich. Krieg ich auf die drauf? Achso! Nein! Ich hab vergessen, ich... ich ah. Ich gerade so, ja, Super Mario, spring einfach auf die drauf und dann mache ich die Platz, jahoo, aber nein, so funktioniert das hier im Spiel nicht. Äh, ja, jetzt muss ich die ganzen Jumps neu machen. Oh, ist das nervig. Kann ich nicht abkürzen? Ja, doch, ich kann schneller machen. Speedrun! Und jetzt kommen sie wieder? Ah, ne, hier war das noch nicht. Hier war das. X, X, Das ist normal. Ah, erstmal in der Luft springen und dann wieder X drücken. Für die Reichweite. Okay. Na gut, was soll's. Du, du, du, du. Wo führt mich das hin? Oh Gott. Was? Wow. Alles umsonst gemacht, weil ich da noch, noch nicht hinkommen kann. Oh, wie dumm. Oh, das ist richtig dumm. da kann ich in die... Türen rein? Manchmal klopfen die so. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ist noch nicht die Hoffnung weg. Denn wir können hier noch lang. Und wie ich sehe, ist hier auch wieder ein Gemälde. Vielleicht auch noch mehr. Wer ist denn da jetzt drin? Bist du denn? Kennt man die? Ja, Borio. Für immer! Ja, mir funktioniert das nicht immer. Oder an manchen Stellen vielleicht auch nicht. Jetzt. <lacht> Ach. Kann das sein, dass diese Strahlen zeigen, wo ich lang muss? Oh, da, wenn ja, dann bin ich ziemlich stupid. Ja, okay. Der zeigt mir halt jetzt das hier an. Aber... Jetzt sag mir bitte nicht. Okay. Nee. Ich komme hier gar nicht rein. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt hier reinzukommen. Und der Hut? Wo zeigt der mir hin? Keine Ahnung, Mann. Okay. Hm, ich komme mal ein bisschen weiter rum. Okay, ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Aber tatsächlich habe ich jetzt genug gesammelt, um mir das hier zu kaufen. Und das werde ich mir jetzt auch kaufen, weil ich das ziemlich cool finde. Und vielleicht auch noch... Maybe, wenn ich ganz viel Glück habe, ist das hier sogar das, was ich brauche, um da durchzukommen durch das Eis. Also ich kann da durchlasern. Hä? Was? Ich kann taunten? Ach, ich kann quick switchen und <lacht> zwei Emotes machen: einmal <lacht> und einmal. <lacht> auch lustig, hab ich auch nicht gewusst. Äh. Okay, das sieht schon aus wie Feuer. Oh, warte mal, warte mal, das ändern wir, das ändern wir. Ich möchte mein Fahrrad haben. Oh, es gibt hier nur sechs verschiedene An äh Anstecker, scheinbar. Ja, es gibt nur sechs verschiedene Anstecker im Spiel. Und Equipment? Haben wir jetzt wirklich alle verschiedenen Hüte? Nee, glaube ich nicht. Wir haben bisher nur eine einzige Waffe. Ich glaube, das wird sich auch alles noch ändern später, aber was weiß ich schon. Jetzt versuchen wir's mal, ob es funktioniert, bitte. Nein? Dann habe ich absolut keine Ahnung. Ich glaube, das gucke ich nach. Weil jetzt bin ich... ...überfragt. Ich habe jetzt alles erkundet und habe noch nichts gefunden, was irgendwie hilfreich ist. Ja. Dann, ähm... Mal schauen, ne? Okay, ich habe es jetzt nachgeschaut, aber ganz ehrlich, das ist total... Gucken wir erstmal. Also ihr seht ja, hier sind ja überall diese Früchte am rumliegen, ne? Und hier sind ja auch überall diese Würmer. Und wie wir alle wissen, Würmer gehen gerne in Äpfel und sowas rein. Also, wenn die da drinnen sind, werden sie eine tickende Zeitbombe aus irgendeinem Grund und so kann man das Eis brechen. Fragt mich nicht, wieso? Okay, darauf kann man auch einfach kommen, wenn man einfach nur die Dinger nimmt und halt damit rumlatscht. auf einmal so, oh, hä, was machst du denn jetzt hier? Okay, darauf kann man kommen, aber ich, ich dachte halt, die Äpfel sind irgendwie für eine andere Mission gedacht, dass man die da irgendwie sammeln muss oder so. Ja, da ist der Kumpel von dem Seller. Den nehmen wir jetzt einfach mit und äh, verbrennen ihn, weil ähm, seine Seele ist sowieso schon gefangen. Also ist Erlösung Lösung für ihn. Ja, es ist ganz, ganz nettes, was wir hier tun. Wir erlösen ihn. Oh. Ah, die waren dafür zuständig, dass sie überall die Barrieren sind. Ich hab die Geister getötet! Jetzt muss ich noch den Zapcon-Brunnen säubern. Hi. Ja, ja, tuto, hab ich auf jeden Fall gemacht. There's more of these pets around my forest, and I need you to take care of every single one. Next on your to do list, clean up the subcarnival. That's right, you're a plumber now. Congratulations on your promotion. <laughs> Nein. Was zum... Ich kann mich jetzt nur für einen der beiden... Äh, Contracts entscheiden. Was sind denn die beiden? Ähm... Was ist das hier? Das ist Akt 4 freischalten. Gehen die Villa finden raus, was auf dem Dachboden ist. Und das andere? Das ist Akt 5. Liefere Pakete zu 10 meiner Lakaien. Okay, also scheinbar muss man das erste Level 2 mal machen, damit wir beide Verträge annehmen können. Wir nehmen erstmal den linken, weil naja, alles auf der Reihe. Also ja, das machen wir dann andermal. Aber ich unterschreibe schon mal. Yeah. Ja, ich glaube, hier gibt es auch keine. Äh, keine Gesetze in dem Gebiet. Hab ich nicht das Gefühl. Aber yeah! Das ist das ist ein sehr interessantes äh, Gebiet, finde ich. Also. Ich bin gehyped. ich hoffe ihr seid genauso gehyped. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bei Ahead in Time. Wenn wir dann unsere Seele weiter weggambeln. Oder halt zurückgambeln. Je nachdem. Bis dann. Oh, cool.